Guten Morgen, meine Lieben. Ich fange mal hiermit an und ich verlinke euch das hier oben, hier in diesem Bereich, da erscheint dann plötzlich was. Wenn ihr mit dem Handy unterwegs seid, tippt mal, während ihr jetzt zuhört, tippt mal jetzt einfach notfalls äh, auf den Bildschirm und dann seht ihr hier ein I, da könnt ihr drauf gehen. Das ist das Video, da erkläre ich nochmal, wie man bei den Videos sucht, weil es wird immer wieder gefragt, ja, hast du denn noch mehr dazu? Das fragen viele, die fachlich suchen, also zu irgendwelchen physikalischen oder mathematischen problemen irgendwelche fragen haben und so weiter und so fort also ne, hier oben diesen link dann folgen dann bleibt das video hier stehen dann kann man hier in diesem video gucken wie man hier mit ähm, dem handy aber auch mit dem pc viel viel viel viel mehr das sind rund 1300 mathe und Physikvideos und chemie auch ein bisschen und bio wie man das alles findet so äh, weshalb ich dieses video gemacht habe Heute Morgen krähte es aus dem Radio FFM-Demos und so weiter. Ich brauchte bloß FFF, FFF, meine ich, einzugeben und dann kommt eine Nachricht nach der anderen und äh, das muss endlich wieder losgehen. Und in 400 Städten wurde heute Morgen gesagt, gibt es heute Deutschlandweit solche Demonstrationen. Ja, die FFM-Demos in ganz Deutschland, die passieren heute. Und natürlich geht es um das Thema CO2, aber nicht unter irgendwelchen... Äh, anderen Aspekten, sondern in diesem Fall habe ich eine ganze Playlist, da sind 18 Videos drin, äh, zu dem Thema CO2 gemacht. Ob das über den gesunden Menschenverstand, über die riechmannsche Mischungsformel geht, ich habe Versuche gemacht, die zeigen und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen stolz bin ich drauf, dass Dr. Hans-Ulrich Suter, und zwar ein, <kühlen> ein Mann, der physikalische Chemie an der Uni Zürich äh, der war, glaube ich, Professor, äh, unterrichtet hat die ganze Sache natürlich von mir auch, alles, was hier kam, mit fachlich unterlegt hat. Also da sind wir auf der sicheren Seite. Ich muss mich da nicht verstecken. Es gibt oh, oh, tausend Kommentare unter einem Video, äh, wo irgendwelche Aktivisten dann versuchen, die ganze Sache madig zu machen. Aber es lohnt sich auch, auf Dr. Sutters Kanal zu gehen. Also wunderschön. So sieht die Playlist dann aus. Also das wäre zum Beispiel das eine Video. Ich will jetzt nicht groß, groß draufklicken, weil dann wieder irgendwelche Werbung kommt oder sonst was. Natürlich gibt es auch Menschen, die versuchen wortreich äh, zu erklären, dass CO2 nicht CO2 ist und, naja und so weiter. Das ist alles nicht so äh, gefährlich und ernst zu nehmen. Gut, wie gesagt, also wer sich über dieses Thema informieren möchte, ich verlinke das natürlich unten im Video. Und ich verlinke auch äh, das Video, wo ich den... Dr. Suter nochmal vorstelle. Man muss sich natürlich an sein Schweizerdeutsch etwas äh, rantasten, aber er macht das dermaßen lustig auch und fachlich auch unterlegt. Also Donnerwetter, ich kann nur meinen Hut ziehen. So gut kann ich das auf keinen Fall. Gut, wie komme ich also mit dem äh, Handy in die Videobeschreibung, denn da unten sind die Links. Das ist, Passiert hier in diesem Bereich habe ich nochmal für alle Handynutzer und das wird immer wieder genommen, sehr gern sogar angenommen, für alle Handynutzer gezeigt, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung. Ansonsten ist es am PC ganz leicht und hier auf dieser Seite könnt ihr dann kommentieren, so wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst euch von den FFF-Demos nicht so ganz durcheinander bringen. Ne? Also bis dann, bis zum nächsten Video. Einen schönen Tag und. Ja, macht was, ne? Aber macht's gut. Also, tschüss.